Die heutige Veranstaltung hier in der PNM Lounge in Berlin. Also die Veranstaltung gefällt mir sehr gut. Ich bin zum ersten Mal jetzt hier vor Ort. Gerade die PM Lounge hier mit der Einrichtung aus den 60er Jahren ist so belassen worden. Das hat mich so sehr beeindruckt und sehr schönes Ambiente hier. Was halten Sie von Banking Check und vom jährlich stattfindenden Award? Also halte ich sehr viel von, gerade weil die Kunden befragt werden nach den diversen Produkten, nach deren Meinung, nach deren Wünschen und ja, das finde ich sehr wichtig. Gerade im Vergleich auch mit anderen Mitbewerbern und zu sehen, was die Kundenwünsche sind, das finde ich sehr, sehr wichtig. Sie Banking Check und den Award auf Definitiv ähm, würde ich das weiterempfehlen, weil ich das eine gute Sache finde. Ähm, gerade diese Online-Portale werden immer wichtiger und von den Kunden sehr stark angenommen. Und äh, das ist eine gute Sache, die ich definitiv weiterempfehlen kann. Ich muss Sie dann wahrscheinlich gar nicht fragen, ob Sie im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen. Nein, sicherlich werden wir dabei sein wollen. Ähm, uns hat das Ganze ähm, sehr gefreut ähm, und diese... diese ähm, Allgemein diese Online-Umfrage, dieses Banking-Check wächst und wächst, die Nachfrage steigt und ähm, wir werden definitiv dabei bleiben und äh, auch im nächsten Jahr. Wie wichtig sind Ihnen die Meinungen und Erfahrungswerte Ihrer Kunden auf Banking-Check? Ja, die Meinungen sind uns sehr wichtig. Also wir sind ein Online-Broker, der gerade für den Retail-Kunden da ist und äh, wir gehen auf die Meinung äh, explizit ein und äh, werden auch bestimmt, bestimmte Dinge umsetzen, wo wir merken, die, das geht in die eine Richtung und äh, da müssen wir vielleicht was verbessern, ähm, sei es technische Dinge, sei es äh, Dinge, was Konditionen angeht und so weiter und das Feedback direkt vom Kunden ist eigentlich das Wichtigste, was man bekommen kann und äh, deswegen ähm, nehmen wir auch teil und nehmen das sehr, sehr ernst. Herzlichen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank.